Jetzt geht es darum, die Antwortmöglichkeiten bei einer Frage in Lime Survey in zufälliger Reihenfolge anzuzeigen. Erstmal die Frage, wozu brauche ich das? Wenn Sie eine längere Liste an Antwortmöglichkeiten haben, dann gibt es so einen verzerrenden Effekt, dass die Befragten tendenziell eher die Antwortmöglichkeiten ankreuzen, die oben angeboten werden. Das nennt man auch Priming-Effekt. Und Diesem Effekt wollen wir entgegenwirken, indem wir die Antwortmöglichkeiten eben in zufälliger Reihenfolge, also randomisiert, den Befragten anbieten. Und das zeige ich mal hier anhand eines Beispiels. Ich habe hier eine Frage vom Typ Liste Optionsfelder. Und wir schauen uns mal die Fragen Vorschau an. Wir sehen also, es gibt hier fünf Antwortmöglichkeiten. 1, 2, 3, 4, 5. Und die werden natürlich normalerweise in der Reihenfolge so angezeigt, wie es hier steht. Also von 1 bis 5. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie wir das Ganze randomisieren können. Also in zufälliger Reihenfolge anzeigen. Dafür geht man innerhalb der Frage in LIME Survey nicht auf die Antwortoptionen bearbeiten, sondern hier auf das Bearbeiten der Frage allgemein. Und dann kann man hier bei den erweiterten Einstellungen, hat man dann hier den Punkt zufällige Reihenfolge. So, und da kann man das jetzt ändern von ausgestellt auf generiere bei jedem Seitenaufruf zufällig. Das heißt, bei jedem Seitenaufruf, wenn also die Befragten auf die jeweilige Seite in der Umfrage klicken, wird eine zufällige Reihenfolge von diesen Antwortoptionen generiert. So, Das speichern wir einmal und schließen das. Und dann schauen wir uns das direkt nochmal in der Vorschau an. Und zwar, wenn ich jetzt mal hier auf die Fragenvorschau gehe, dann sehen Sie hier, die ähm, Reihenfolge ist jetzt zufällig und nicht mehr 1, 2, 3, 4, 5. Genauso wäre das jetzt, wenn man nochmal neu die Fragenvorschau erzeugt, kommt wieder eine andere Reihenfolge als vorher. Jedes Mal also eine zufällig gewählte Reihenfolge, um diesen verzerrenden Effekt, dass die Befragten eher immer die erste Antwortmöglichkeit auswählen, eben zu begegnen.